Ja, meine lieben Studierenden des Seminars Kognitive Grammatik, ähm, wir haben heute zwei sehr schöne Themen vor uns, nämlich äh, sogenannt die Embodied Syntax und ähm, den Sprachverb. Weshalb ich mich damit hier im Seminar beschäftige, hat ganz einfache Gründe, denn Ihre Schwerpunktwahl ähm, viel unter anderem auf diese beiden Themen, Embodied Syntax, spielt, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt nicht mehr so die entscheidende Rolle. Deswegen würde ich das ein wenig zurückstellen und ähm, mehr oder weniger als Voraussetzung des Spracherwerbs ähm, mit hier behandeln wollen. Das Ganze wird dementsprechend etwas kürzer äh, sein, dieser Themenblock. Und mein Hauptaugenmerk werde ich auf den Spracherwerb richten. Und ich habe ein paar eigene Beispiele mitgebracht von unserer Tochter, die mittlerweile zehn Jahre alt ist. Und ähm, an den Beispielen kann man sehr, sehr gut erkennen, wie Spracherwerbsphasen sich vollziehen. Doch bevor wir dazu kommen, würde ich ganz gern, wie gesagt, einsteigen mit dem Thema am Bord in Syntax und dann mich zum Sprachverb vorarbeiten. Der Input wird heute etwas länger sein, da das Thema ein bisschen komplexer ist. Aber nichtsdestotrotz werden wir noch Zeit haben, im Seminar ausreichend zu diskutieren. Und darauf freue ich mich schon sehr. Ganz kurz, ähm, Ausgangspunkte für ein Konzept wie ähm, ein, das Syntax, also sprachliche Strukturen, ähm, auf körperliche Erfahrung beruhen und äh, zieht sich nicht nur darauf, dass wir neuronale Strukturen haben, die für die Prozessierung von Sprachwissen verantwortlich sind, sondern auch darauf, dass wir einen Körper haben, von dem aus gesprochen wird. Eines der ersten oder sagen wir so, der einflussreichsten Modelle in diesem Kontext ist mit Sicherheit das Origomodell von Karl Bühler neben dem Organmodell, das gern in den Einführungsveranstaltungen behandelt wird beleuchtet das Origo-Modell die Frage, welche Rolle Sie als Sprecherin spielen mit Ihrem Körper. Und Sie, dieser Körper, dieser Sprechpunkt, von dem aus Sie ähm, Welt in den Blick nehmen und ähm, sprachlich darauf Bezug nehmen, ist Ihr eigener Körper und Ihre eigene Stimme, mit der Sie ähm, auf bestimmte Dinge weisen. Und dieser Mittelpunkt, das ich hier und jetzt kann durch Zeigegesten, da dies dort, das hatten wir beim letzten Mal, aber auch natürlich durch sprachliche Referenzen auf andere Punkte verweisen, ähm, zum Beispiel durch Demonstrativpronomina ähm, der, die und das, mit, dem Sie, mit denen Sie auf andere Dinge hinweisen, gleichzeitig aber auch natürlich auf andere Personen mit du und er oder auf spaziale Bezüge wie links und rechts, die sich immer idealerweise auf ihre Sprecherpositionen beziehen und wenn Sie etwas anderes meinen, müssen Sie es explizieren. Im Sinne rechts von Ihnen sehen Sie ähm, und genauso zeitliche Bezüge, nämlich ähm, etwas ist, findet später statt, also von meinem jetzigen Zeitpunkt aus später in Zukunft oder es hat früher stattgefunden und so können Sie sich mit einem komplexen Satz wie diesem, am Freitagmorgen bist du in der Konditorei auf einen Kaffee eingeladen worden, ähm, sprachlich. So positionieren, dass klar ist, von Ihrem jetzigen Sprechzeitpunkt aus liegt das Ereignis, liegt als Metapher, ja, liegt in der Vergangenheit. Und ähm, in dieser Vergangenheit, ähm, die Sie genau beziffern mit am Freitagmorgen, ähm, haben Sie auch die Möglichkeit mit den grammatischen Kategorien des Verbs, wenn man denn ähm, davon ausgehen äh, will, haben wir hier ein, eine äh, abgeschlossene Vergangenheit, die hier realisiert wird, du bist eingeladen worden. Und auch damit verweisen Sie auf eine Vorvergangenheit in diesem Fall von Ihrem aktuellen Sprechzeitpunkt aus und haben auch einen lokalen Bezug mit in der Konditerei. Und das alles können Sie schon mit dem Origo-Modell von Karl Bühler erklären. Weiter wichtiger Punkt ist, wenn Sie auf Dinge verweisen und Wirklichkeits- und Wahrnehmungsausschnitte, also nicht Wirklichkeitsausschnitte, sondern Wahrnehmungsausschnitte der Wirklichkeit versprachlichen, zeigen Sie immer an, äh, auf bestimmte Aspekte ihrer Wahrnehmungsgegenstände und andere blenden Sie hingegen aus. Das ist ein ähnliches äh, Phänomen wie bei der Metaphorisierung, nur dass Sie hier... Ähm, noch auf ganz andere Möglichkeiten der Strukturierung hinweisen können. Am Beispiel am Freitagmorgen bist du auf einen Kaffee eingeladen worden. Es wird nicht gesagt, von wem. Und es wird nicht gesagt, welche Konditorei Und es wird auch nicht äh, äh, darüber gesprochen, was möglicherweise noch an diesem Freitagmorgen äh, geschehen ist. Um hier nur drei Beispiele zu nennen. Also das heißt, Sie blicken immer von Ihrem Punkt, Sprechpunkt auf, auf einen Horizont, auf einen Fluchtpunkt. Und dadurch entsteht eine spezifische Perspektive und in dieser Perspektive stellen sich bestimmte Wahrnehmungsgegenstände in besonderer Art und Weise dar. Wilhelm Köller sprach für in diesem Fall davon, dass Sie einen Aspekt Ihres Wahrnehmungsgegenstandes sehen, ähm, den Sie dann versprachlichen, also sehen hier schon wieder als Metapher, sehen im Sinne von begreifen. Ähm, der Begriff selbst, der Perspektive, wird gern etwas schwammig eingesetzt. Also wir können eine Perspektive lenken auf, Perspektive auf. Das sind schon Begriffsverwendungen, die eigentlich von dem ursprünglichen Konzept abweichen. Wenn, können Sie überhaupt nur, können Sie von Ihrem Blick oder Sehepunkt aus einen Fluchtpunkt auf einen, wie auch immer, gearteten Horizont werfen. Und diese Achse von Ihrem Blickpunkt, Sehepunkt aus auf einen Fluchtpunkt auf einem Horizont etabliert eine Perspektive, die Sie dann äh, darstellen können. Und das Entscheidende ist die Frage, wo stehen Sie selbst als Sprecherin und auf welchen Fluchtpunkt an einem wie auch immer gearteten Horizont schauen Sie. Dieser Fluchtpunkt kann zum Beispiel sein, dass Sie eine spezifische Ideologie, äh, einer bestimmten Ideenlehre folgen und von Ihrem Sichtpunkt auf, auf eine spezifische Ideologie, eine bestimmte Ideenlehre, stellt sich ein wahrgenommener Gegenstand, oder ein Ausschnitt eines wahrgenommenen Gegenstands der Wirklichkeit in einer spezifischen Perspektive da Und wenn man das dementsprechend differenziert, dann wird auch klarer, wohin eine kognitive Linguistik steuern kann. Nämlich, dass sie sich fragt, wie haben wir spezifische Aspekte in einem bestimmten Kontext, die wir auf welche Art und Weise fokussieren Und wie entsteht aus diesem Fokus ein bestimmtes, äh, ein Wahrnehmungsgegenstand, Ausschnitt, den wir dann in einer bestimmten Art und Weise versprachlichen. Gut, kommen wir zu dem Thema Embodied Syntax. Embodied Syntax hat sehr viel damit zu tun, dass wir auf andere Dinge weisen können. Ähm, und diese Verweise, wie gerade schon deutlich geworden ist, können wir sprachlich realisieren, aber auch körperlich. Und die Idee der Embodied Syntax ist, dass diese körperlichen Gesten, die wir vollziehen, um auf andere Dinge zu weisen, auch sich sprachlich niederschlagen und somit körperliche und sprachliche Zeigegeste miteinander verbunden sind. Das ist das prototypische Beispiel dafür und das zeige ich Ihnen gerne an diesem Beispiel. Embodied Syntax Death and X. Death X äh, ausgearbeitet von auf 1987 in der schon zitierten äh, Monographie Women, Fire and Dangerous Things und Genau diese Effekte haben wir natürlich auch ähm, im Deutschen. Da ist ein X, guck mal ein X, hör mal ein X, sieh mal ein X und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine Zeigegeste, mit der wir etwas auf etwas weisen. Und mit dieser Zeigegeste haben wir eine ähm, adäquate sprachliche Struktur, die sich syntaktisch verfestigt und dann genutzt werden kann. Und es ist auch eine der ersten komplexen syntaktischen Muster, die Kinder in der Lage sind zu realisieren. Darauf würde ich jetzt ganz gern ähm, abblenden, nämlich äh, auf die Frage und abstellen auf die Frage des Spracherwerbs. Ich habe Ihnen hier einige ähm, relevante Publikationen aus den letzten Jahren aufgeführt zum Spracherwerb, vor allen Dingen verbunden mit dem Namen von Heike Behrens und Holger Dissel, ähm, die auch sich im konstruktionsgrammatischen Feld bewegen und da in die Richtung gehen wir gerade im Moment. Das heißt, von der kognitiven Grammatik ausgehend auf die Konstruktionsgrammatik. Denn wie Sie gesehen haben, werden die sprachlichen Phänomene relativ komplex. Und wir behandeln das Ganze nicht mehr grundsätzlich im Sinne von raum zeit konstellationen und Konzeptualisierung, sondern in Bezug auf den Erwerb spezifischer Konstruktion. Weiterhin wirklich eine Empfehlung sind die Arbeiten von Michael Tomasello. Das hatte ich Ihnen im Seminar schon selbst gesagt. Alles, was zu dem Thema Spracherwerb, ähm, äh, Erwerb kognitiver Denkstrukturen ähm, von Michael Tomasello publiziert worden ist, kann man in diesem Kontext uneingeschränkt empfehlen. Das Ganze ist mal genereller, mal spezifischer auf bestimmte Phänomene abgestellt, aber ähm, fangen Sie nur erst mal an zu lesen, es schadet nicht. Also, wie funktioniert die konstruktionsgrammatische Spracherwerbsforschung oder welche Ziele und Fragen stellt sie sich? Zunächst erst einmal, welchen Eigengesetzlichkeiten folgt der Aufbau kindlichen Sprachwissens und wie emergiert Sprachwissen aus dem Sprachgebrauch? Das heißt, welche Strukturen emergieren durch den Gebrauch spezifischer Muster? Und. Das Ganze sollte Sie an die Prämissen der kognitiven Grammatik schon erinnern, denn es geht hier ganz, ganz wesentlich um die Prinzipien um des Embodiments und des Entrenchments. Und mit Blick auf die Kategorisierung, Sie erinnern sich, Eleanor Roche war da das entsprechende Thema. Wenn wir kindlichen Spracherwerb betrachten, dann handelt es sich darum, dass wir davon ausgehen, sollten, dass sich in konkreten Interaktionssituationen äh, die notwendigerweise intersubjektiv geteilte Intentionalität einstellt, mit dem Blick auf einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus. Und dafür hatte ich Ihnen den entsprechenden Ansatz schon genannt, hier in der äh, komplexen Darstellung der sogenannten Coordinated Group Cognition, das heißt, dass sich A und B darüber einig sind, was sie voneinander wissen, wenn sie einen Gegenstand C fokussieren und sich gleichzeitig auch darüber im Klaren sind, welches Sozium sie gerade etablieren und ob es Konventionen und Normen gibt, an denen man sich in diesem Sozium orientiert. Das Ganze kann bewusst oder unbewusst sein, steuert aber das sogenannte Construal, also das heißt die Auswahl von bestimmten sprachlichen Entitäten zur Realisierung oder zur Perspektivierung von äh, Wahrnehmungsgegenstandsausschnitten. Kommen wir mal zu, dem, äh, zu den Phasen des Spracherwerbs, wie er sich konstruktionsgrammatisch darstellt. Zunächst erstmal haben wir ein Phänomen, das sich äh, nennt Intention Reading, das heißt aus der Idee dessen, dass wir anderen Menschen unterstellen, dass sie intentional handeln. Ähm, gehen Kinder davon aus, dass sie als Erwachsene äh, sprachliche Einheiten produzieren, mit denen sie einen kommunikativen Zweck verfolgen. Und in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres beginnen Kinder die Intention, anderer zu erfassen, das heißt ähm, zu erkennen, dass andere Personen absichtsvoll handeln. Und zum Zweiten ähm, geht es nicht nur um diese Erfassung der Intentionen, sondern das Kind kann Handlungen und Ausdrucksformen des Gegenübers mit den erschlossenen Intentionen in Bezug setzen. Beispiele dafür wären Begrüßungen, Hallo. Wir können auch noch ein Stück weitergehen, dass äh, Sie Fragen äh, identifizieren können. Und schlussendlich können Sie auch erste Gesprächsmuster also das heißt, die Abfolge von intentionalen Sprachhandlungen identifizieren und segmentieren und erkennen. Und ähm, sind in dem Zusammenhang zunächst nicht stille Beobachter, aber natürlich ähm, sehr aufmerksame Beobachter, um die Intention zu, des Gegenübers zu erfassen. Das erste Lebensjahr von Kindern ist, was das Sprechen angeht, ein relativ stummes, es beginnt mehr oder weniger aus dieser Erschließung von Bedeutung aus dem Gebrauch andere und setzt dann mehr oder weniger ein mit dem Pattern Finding, nämlich dass kinderspezifische Muster erkennen, die aus konkreten Abstraktionssituationen abgeleitet werden. Also aus gibst du mir mal die Butter, erkennen Sie eine feste Struktur, dass Butter zum Beispiel in diesem Slot ersetzbar ist durch andere Nomina und dann ein selbes Handlungsmuster oder ein Abfolgemuster in Gang gesetzt wird, das durch körperliche Handlungen begleitet wird. Auch das Geben ist genau ein solcher Fall von Embodied Syntax mit Bitte und Danke, in dem man sich nach und nach einübt und das sogenannte bitte dankespiel ist bei Kindern sehr, sehr, sehr beliebt ab einem bestimmten Alter. Und aus diesen kommunikativen Mustern, äh, zu derer Erkennung kinderfähig sind, ähm, die in bestimmten Gebrauchssituationen äh, auf, äh, äh, verwendet werden, äh, leiten Kinder grammatische Muster ab, äh, die sie dann selbst reproduzieren. Und diese einzelnen Schritte äh, gehen wir jetzt mal durch, nämlich dass diese grammatischen Strukturen aus dem Gebrauch emergieren und Ihnen liegt eine eigenständige Kategorisierungsleistung zugrunde und das würde ich Ihnen ganz gern an einzelnen Beispielen jetzt illustrieren. Also, was man aber von diesem Punkt aus sagen kann, ist, dass Kinder in der Auffassung kognitiver Linguistik nicht über eine angeborene Grammatik verfügen. Also das wäre der Gegensatz zu den Ansätzen der generativen Grammatik. Der kindliche Sprachwerb folgt Eigenregeln und ist nicht adäquat über Defizitmodelle zu beschreiben. Also, dass man so etwas sagt wie na, die Kinder sprechen noch nicht richtig, die müssen es noch lernen. Nein, ähm, die Regeln selbst, nach denen sich kindlicher Sprachwerb vollzieht, hat eigenständige Regeln und Eigengesetzlichkeiten, die ähm, sich nicht über so ein Defizitmodell beschreiben lassen. Die Grammatik oder die, Das grammatische Wissen von Kindern oder das Sprachwissen von Kindern bildet sich produktiv aus sogenannten Verbinselkonstruktionen heraus. Das heißt, dass man bestimmte Tätigkeiten vollzieht, ähm, wie zum Beispiel äh, ein prototypisches ist dafür schlagen. Also wenn wir wissen, Peter schlägt Paul, dann können Kinder daraus abstrahieren, äh, zu sagen, es gibt äh, ein Verb, schlagen und um dieses Verb herum gibt es jemanden, der schlägt, als der Schlagende und daraus resultiert so etwas wie, dass es jemanden geben muss, der geschlagen wird, das ist der Geschlagene und dann hätten Sie so eine Verbinselkonstruktion, die sich mit den semantischen Abstraktionen Bedeutungen zu diesen semantischen Rollen, die sich da äh, fügen, um das Verb herum gruppieren und später werden äh, erlernen Kinder so etwas wie ein Konzept von Agentivität, nämlich dass nicht nur Paul jemand ist, der schlägt, sondern es ist auch Paul, der schreibt. Und in dem Kontext ist er genauso aktiv äh, wie in anderen Fällen. Und dann entwickeln Kinder auch ein Konzept in der nächsten Abstraktionsstufe von Agentivität. Ja, kommen wir in diesem Kontext ähm, zu den Holophrasen. Kinder mit dem im Alter von einem Jahr und vier Monaten ungefähr beginnen, sprachlich zusammenhängende Symbole zu realisieren und absichtsvoll mit einem Wort, einer Holophrase, auf ein komplexes Szenario zu verweisen. Und ich würde Ihnen jetzt gerne zwei Dinge hintereinander zeigen, nämlich einmal ähm, eine Sprachaufnahme unserer Tochter Henrike im Alter von einem Jahr und drei Monaten. Ähm, da sehen Sie noch einen ganz einfachen, dektischen Bezug, nämlich den dektischen Bezug äh, über eine Zeigegeste. Und es kommt schon anderes Sprachmaterial mit dazu, das, können, das auf Holophrasen deuten könnte. Man versteht es aber noch nicht. Also Es könnte gemein sein, dass er eine Puppe äh, anspricht äh, oder nicht. Und das zweite Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte, das ist im Alter von einem Jahr und sechs Monaten aufgenommen. Und da schauen wir zusammen ein Bilderbuch an. Und da erkennen Sie sofort diese Holophrasen. Das zeige ich Ihnen jetzt direkt hintereinander. Leck dich hin. Da. Leg dich hin. Da. Psch. Psch. Genau, also das war das erste Beispiel, in dem man vor allen Dingen die Dektika gut erkennt. Da versucht sie, einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus mit mir zu etablieren, aber ich habe anderes im Sinn. Und Sie sehen, manchmal klappt das mit dem Einschlafen nicht ganz so gut. Und jetzt das zweite Beispiel, nur wenige Monate später. Noch ein Wawa, ne? Ja? Ja. Nee. Nee, ein Schaf. Ein warme, Ein Hundschaf. Mama. Ja. Nein. Oh. Ein, das. Ha ein Hamster. Nein. Doch. Oh, das. Das ist ein Hamster. Doch. Eine Weintraube, das. ein Laufrad, das. ein Hamster, das. ein Hamster, das. was ist das? Zeig mal hier. Das, das ist das Haus vom Hamster, Hamsterhaus. Ein das. Hamsterhaus. Und wer ist das? Gagag. Aha. Fisch. Ja. Ein Fisch? Gagag. Ein Gagag ist das, ne? kein Fisch. Ja, wählen Sie dich. Einer. Noch einer, ne? Kakak. Ja. Guck, guck, guck. Oh, was ist denn das? Oh, Erdbeere. Erdbeere? Ja. Mmh. So, also Sie erkennen vielleicht dass, Also wir haben gemeinsam ein Bilderbuch angeschaut und abgesehen davon, dass die Dektika natürlich immer noch eine große Rolle spielen sehen Sie auch schon erste Verknüpfungen, die dann ähm, nur wenige Wochen später oder nur wenige Monate später eine Rolle spielen und das und das und das und damit werden Verkettungen angezeigt. Ähm, und diese äh, Pivot-Schema, also diese Hulophrasen, spielen da in dem Kontext äh, eine starke Rolle. Gleichwohl zeigen wir auch schon auf Pivot-Schemata, nämlich auf die Verbindung von einzelnen komponenten zu zwei Worteinheiten, einheiten die dann ähm, ungefähr ab äh, dem, von 1, 6 also einem jahr und sechs monaten eine rolle spielen und damit wird äh, absichtsvoll auf ein Szenario verwiesen, nicht mehr, mit einem, nicht mehr mit einer holo phrase sondern mit zwei teiligen komponenten und wenn sie so wollen verweist eine kombination aus und das, schon sehr abstrakt auf eine konkrete Erzählsituation die, oder eine Kommunikationssituation, nicht auf einen konkreten Gegenstand, aber auf eine Erzählsituation, in der man mehr oder weniger die Aufmerksamkeit auf einen Punkt hält und gemeinsam auf ein Bilderbuch schaut. Das ist schon sehr speziell und lässt sich aber an diesem Beispiel schön illustrieren. Ich habe aber noch ein anderes vorbereitet. Da ist Henrike ein Jahr und neun Monate alt. Wir laufen gemeinsam einen Weg entlang und ich stampfe mit meinen Füßen auf. Das gibt das äh, etwas scharfe Geräusch und darauf reagiert Henrike. Dabei will ich es mal belassen. Also Sie ruft, hör auf, laufen. und Das ist eine Kombination, die ähm, sehr, sehr auffällig ist und die in dem Kontext als Teil eines Pivotschemas schemas äh, zu interpretieren wäre. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Dann sind wir bei itemgestützten Konstruktionen, die im Alter von äh, ein Jahr, sechs Monaten bis ein äh, Jahr und acht Monaten auftreten können. Das sind mehrteilige Wortkombinationen, um einen Beteiligten-Instagramm zu verweisen. Und äh, mit zwei Jahren tauchen dann die ersten verb auf, die die lexikalische Basis für eine Kategorienbildung ähm, darstellen. Schlagen da als Argens, das hatte ich schon erwähnt. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, in dem hier jetzt alles zusammenkommt, nämlich ähm, das Beispiel Ich-Halte-dein-Hallo. Ähm, da ist Henrike zwei Jahre und ein Monat alt. Hast meine Brille? Hier, stell mir das noch mal hin, das Essen. Halt dein Hallo. Nee, das hältst du nicht, bitte. Das, ja? Nee, das liegt ja da ganz gut, das Hallo. Ich so, ich muss wieder mit den Fingern essen. Nein, halt dein Hallo. Du musst mein Hallo nicht halten. Ja? Also die Situation war insofern etwas kritisch, als ich mit meinem Hallo, also das heißt meinem Smartphone, Teller, war insofern etwas kritisch, als ich mit meinem Smartphone die Aufnahme gemacht habe und ich deswegen nicht wollte, dass sie es in die Hand nimmt. Aber ähm, nun war es eben so und sie produziert dabei den Satz, ich halte dein Hallo. Also das ist schon eine itemgestützte Konstruktion, die sie hier einsetzt. Und wir sind hier nur wenige Monate später nach den ersten äh, dectic die sie hier einsetzt. Daraus werden schlussendlich äh, mit zunehmendem Alter komplexe Konstruktionen, die Kinder erwerben. Und ich zeige Ihnen jetzt hier ein letztes Beispiel äh, mit der äh, Situation, um noch einmal deutlich zu machen, dass diesen... Eigenen sprachlichen Entwicklungen, auch eigene sprachliche Kategorisierungen zugrunde liegen. Hier am Beispiel, das ist nicht zum Witzen im Sinne von, das ist nicht zum Lachen. Warum bist du nicht mehr meine Tochter? Was willst denn du haben? Gar nicht. Geht nicht. Na, das kann. Ich kann. Also Was mache ich? Du da, magst mir und du hältst dein Versprechen nicht. Welches Versprechen? Dein Versprechen. Ich habe dir versprochen, dass wir den kleinen Mug lesen. Möchte ich aber nicht. Warum nicht? Weil ich nicht möchte, weil ich euch schon angeguckt habe und ich möchte nicht. Wollen wir vielleicht Max und Moritz lesen? Nein. Das Kofferspiel spielen? Nein. Zu Ende. Was ist denn zu Ende? Du, Ende mit mir! Ich verstehe nicht, was du meinst. Du, Ende mit mir! Jetzt ist ich nichts zu wissen! Jetzt ich nichts zu wissen! Du, schau dir die Hand ab! Schau dir was, die Hand ab! Und zwar beide! So, also, Sie sehen, äh dem recht impulsiven Wutausbruch äh, geht voran. Das Beispiel, das ist nicht zum Witzen im Sinne von, das ist nicht zum Lachen. Äh, und ich lache nicht über Sie, sondern ich lache tatsächlich über diese besondere Bildung äh, des Witzens. Das bringt Sie noch mehr in Rage und das Märchen, was ich eigentlich vorlesen sollte, war das Märchen von der abgehackten Hand. Sie verstehen aber wahrscheinlich, dass ich äh, das nicht wollte und das benutzt Sie sofort, um äh, mir Strafen anzudrohen, die ich Sie bis jetzt aber noch nicht umgesetzt habe. Also Sie sehen, Kindlicher Sprachwerb äh, ist ein tolles Thema und birgt viele Überraschungen. Ja, schlussendlich, äh, wenn wir uns das genauer anschauen, dann ist es so, dass ähm, für die, jeweils für die Kinder in den Kategorisierungsmodellen, die zu ihrem jeweiligen Spracherwerbsstadium angezeigt sind, ähm, komplexe, für sie relativ komplexe sprachliche Muster bilden, die sie immer nach und nach und nach und nach neu anpassen und neu kategorisieren. Und wenn wir ähm, über eine solche Sprachwerbsprozesse nachdenken im Kontext einer kognitiven Grammatik, dann sind möglicherweise Grammatikbeschreibungsmodelle wie ein Valenzbegriff ähm, oder auch der der generativen Grammatik, der normbasiert funktioniert äh, und defizitorientiert, nicht zwingend adäquat zum kindlichen Spracherwerb. Ähm, soll heißen, wir müssen, wenn wir uns aus und kognitiv-grammatische Perspektive Spracherwerb genauer anschauen, auf diese Eigenkategorisierungen äh, besonders Rücksicht nehmen und sie zum Gegenstand äh, unserer Sprachbeschreibung machen, also mehr oder weniger unsere Kategorien induktiv aus dem Sprachgebrauch der Kinder ableiten und nicht deduktiv von unseren sprachlichen Kategoris Kategorisierungsmodellen äh, Spracherwerb von Kindern einschließen. Das kann uns sehr viel stärker helfen, um Spracherwerbsprozesse zu beschreiben, auch im Zweitspracherwerb. Ähm, wir haben also so etwas wie den Erstspracherwerb. Äh, ein Beispiel, was ich Ihnen hier noch zeigen möchte, ist ähm, aus eigener Beobachtung Leonard abgeholt. Das ist ähm, eines, das wir ähm, in den Kindertagesstätten äh, beobachtet haben, in denen unsere Kinder sind. Und es ist vollkommen äh, unklar, zunächst, ähm, wie das Ganze äh, konstruktional funktioniert. Äh, die Äußerungssituation ist, äh, älter kommt wird von Kindern entdeckt, zugeordnet und dann geht es darum, wer als Erster ruft, ähm, wessen Kind gerade abgeholt wird oder welches Kind gerade abgeholt wird. In dem Fall ruft dann ein anderes Kind, Leonhard, abgeholt im Sinne von ich habe es zuerst gesehen, dein Vater, deine Mutter sind da ähm, und du darfst nach Hause gehen. Ähm, interessanterweise benutzen das auch die Erzieherinnen, ähm, die äh, in der Kita sind und ähm, auch Eltern ja, adaptieren dieses Muster, das von Kindern eingesetzt wird. Was allerdings, und jetzt blicken wir schon mal in Richtung ein bisschen Konstruktionsgrammatik, was damit gemeint sein könnte, ist, dass es irgendwie eine, äh, dass wir haben eine faktisch eine werblos äh, realisierte Konstruktion, ähm, die ein Objekt beinhaltet und Qualitativ und dieses Objekt bezeichnet eine Entität, äh, in dem Fall Leonard. Und bei dem Qualitativ handelt es sich um einen Post-State, also das heißt, dass etwas gerade abgeschlossen ist, abgeholt im Sinne von, er ist jetzt schon auf dem Weg nach Hause, in dem Moment, in dem ein Älterer identifiziert wird, gilt ein Kind als abgeholt. Und es ist aber nicht klar, ob dem dahinter eine Konstruktion mit Sein äh, äh, als Basis dient, also eine äh, Konstruktion der Askription, der Eigenschaftszuweisung, im Sinne von Leonard ist abgeholt äh, oder ob äh, eine äh, äh, Konstruktion dahinter liegt, die mit Werten realisiert wird, mit einem Post-State, also einem äh, angenommenen Post-State, äh, wird abgeholt. Ähm, allerdings äußern diese äh, diese, wird diese Konstruktion schon von Kindern geäußert äh, im Alter von ähm, zwei bis drei Jahren. Das bedeutet, dass sie eigentlich über eine faktizität markierende Konstruktion mit Werten im Sprachgebrauch noch nicht verfügen. Und tatsächlich... Ähm, wird wahrscheinlich, ähm, haben wir es hier mit so etwas wie einer Proto-Askription zu tun, ähm, die auf einen Status abzielt und eine Eigenschaftszuweisung. Und tatsächlich habe ich irgendwann mal äh, glücklicherweise das Beispiel gehört, Henrike, du bist abgeholt und das ist die Bestätigung. Da haben wir dann schon das voll ausgebaute Syntagma ähm, von Max im Alter von fünf Jahren und vier Monaten ähm, die darauf hinweisen, dass dem Ganzen eine äh, Proto-Askription zugrunde lag, nämlich eine Askription der Eigenschaftszuweisung mit Sein. Also, Henrique äh, Leonard ist abgeholt im Sinne einer Eigenschaftszuweisung. Das nur ein erstes Beispiel. Ein zweites Beispiel, das ebenfalls sehr interessant ist in dem Kontext des Erlernen komplexer Modalkonstruktion. Hier von äh, Franziska Semken, äh, Semken in ihrer DIS 218, die äh, sich mit den im kindlichen Erstspracherwerb mit wollen mögen möchten müssen können sollen und dürfen auseinandergesetzt hat und, brauchen und gezeigt hat wie und von welchen Konstruktionsklassen aus bestimmte sprachliche Erwerbsstrategien ähm, erfolgen hier nur exemplarisch dass es natürlich erstmal individuell ist wer welches Kind in welchem Alter äh, welche äh, Modalverben oder Modalkonstruktionen benutzt und dann auch hier noch einmal dargestellt, wie sich der äh, Sprachwerbsprozess bei äh, Leo, Caroline und Lilly darstellt, von, dem, von dem, him, im Hinblick auf die ersten Verwendungszeitpunkte. Und sehr interessant ist, dass zum Beispiel das Wir brauchen und dürfen ähm, äh, relativ weit am Anfang steht, während äh, Konstruktion mit ähm, äh, Sollen relativ weit äh, äh, also, äh, etwas später erlernt werden. Und Sie sehen aber auch, dass sich die Sprachwerbsprozesse bei allen dreien äh, unterscheiden, sowohl vom Alter her, also dass Sie das das erste Mal verwenden, als auch von der Reihenfolge her, wie Sie bestimmte Dinge das erste Mal realisieren. Und das hängt natürlich auch sehr vom sprachlichen Input und vom sprachlichen Umfeld ab. Allerdings nicht nur. Wenn Sie sich dafür interessieren, darf ich Ihnen die Disk von Franziska Semken empfehlen und würde für heute mit diesem Thema des Erstspracherwerbs oder des Sprachwerbs schließen. Ich hoffe, Sie haben einen guten Einblick bekommen in sowohl ganz kurz das Thema der Embodied Syntax als auch das des kindlichen Sprachwerbs. In der Seminardiskussion werden wir uns beschäftigen mit den Fragen, wie Sie dieses Thema perspektivieren können, hin auf einen eigenen Gegenstand. Das hängt natürlich sehr davon ab, ob Sie eigenes ähm, Sprachgebrauchsmaterial von Kindern zur Verfügung haben für die eigene Untersuchung. Ähm, andererseits ist es so, dass es sehr gute erste Studien gibt, an denen sich weiterarbeiten ließe. Und was ich heute überhaupt nicht angesprochen habe, ist das Thema des Zweitspracherwerbs. Auch da gibt es mittlerweile erste konstruktionsgrammatische Studien, die sich damit auseinandersetzen. In diesem Sinne gibt es viel zu tun und ich freue mich auf Ihre Fragen, Ihren Input und gleich auf die Diskussionen mit Ihnen. Also bis dann, Ihr Alexander Lasch. Ja, links verlinkt ist der Hinweis auf die Playlist des Seminars, darunter noch ein äh, Video aus dem restlichen Portfolio, je nachdem, was Sie sonst bisher auf diesem Kanal angesehen haben. Und damit bin ich mit dem kurzen Hinweis raus. Wenn Sie Fragen haben, kommentieren Sie hier gerne, liken Sie. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.